Neulich wieder auf Facebook gelesen. Erstelle Webseite für 495 Euro, inklusive 5 Unterseiten und SEO kann ich auch. Was ich davon halte, wie wäre es mit? Brauchst du dichtes Dach, mache ich für 495 Euro. Alles schön dicht mit viel Kleber, Dachrinde kann ich auch. Ich will ja nur ein dichtes Dach, muss ja nichts Besonderes sein. Alle Dachdecker, die sich jetzt angesprochen fühlen, Hand hoch ist Mist, oder? Webseite für 495 Euro ist auch Mist. Was eine gute Website ausmacht, jetzt im Video. Was sollte eine gute Website können? Für mich gibt es eigentlich nur zwei grundlegende Themen: a) Kundengewinn, b) Mitarbeitergewinn. Oftmals höre ich Sätze wie: Wir brauchen keine Website. Es hat sich noch nie jemand über das Kontaktformular gemeldet. Und wir haben auch genügend Projektanfragen. Wir brauchen da nichts Besonderes, einfach nur, dass wir mal etwas Aktuelles draufschreiben können. Was macht eigentlich eine Webseite für Sie als Betrieb? Eine gut strukturierte Webseite führt den Benutzer zum definierten Ziel, sprich Anfrage stellen oder Bewerbung abschicken. Wenn Sie keine Anfragen über Ihre Webseite erhalten, kann es im Prinzip nur zwei Gründe geben. Entweder die Struktur Ihrer Webseite ist nicht gut aufgebaut, sodass der Kunde nicht geleitet wird, oder Ihre Attraktivität auf der Webseite wird nicht ersichtlich. Nehmen wir an, Sie sind auf der Suche nach einer professionellen Handwerkerleistung. Sie kommen auf eine Website, die entweder sehr alt ist, oder ganz offensichtlich nicht professionell aufgebaut ist. Was passiert innerhalb der ersten Sekunden? Innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde kann jeder von uns Dinge, Dingen eine Wertschätzung geben. Und damit meine ich nicht nur uns Designer, sondern jeder Mensch auf der Welt, auch Sie. Unser Auge sehnt sich nach Harmonie. Der goldene Schnitt ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Wir können mit einem Blick sagen, ob etwas billig oder hochpreisig ist. Denn gutes Design nimmt das Auge nicht wahr. Unrundes Design fällt sofort ins Auge und trübt den Wert. Nun ist es so, dass wir harmonisch und unharmonisch alle sehr schnell unterscheiden können. Nur können aber nicht alle Menschen harmonisches Design umsetzen. Was gutes Design ausmacht? Gutes Design nimmt das Auge nicht wahr. Wenn wir nun versuchen, als Handwerker mit einer unrunden, billigen Website eine absolut angemessene, hochpreisige Dienstleistung anzubieten, wird das verdammt schwer. Denn die Wertschätzung beim Kunden fehlt. Okay, die meisten von uns haben die Bücher voll. Noch. Aber sehen wir uns Punkt 2 an. Fachkräfte, Gesellen, Azubis, fehlen sie auch bei Ihnen? Wenn Sie jung und gut ausgebildet sind, würden Sie sich bei einem modernen, fortschrittlichen Betrieb, der ganz offensichtlich Wert auf Qualität legt, bewerben, oder bei einem Betrieb mit der Website für 495 Euro, die scheinbar keinen Wert auf Qualität oder Weiterentwicklung legt. Eine gute Website ist für Sie eine Maschine, eine Maschine für Traumkunden und auch für Bewerber. Und wenn Ihre Website dann auch noch so individuell auf Ihre unverwechselbare Identität zugeschnitten ist, dann wird da ein richtig großer Schuh raus. Sie investieren in Ihr Unternehmen, also besser gleich richtig machen und nach ein paar Monaten den Invest durch richtig gute Anfragen und Top-Bewerber wieder einfahren. Unten auf den Link klicken und einfach anrufen. Ich freue mich auf Sie.